Ja, wir haben jemanden abgestochen. Hi, ich bin Franzi und wir Frauen, wir färben uns doch ganz gerne öfter mal die Haare in irgendwelchen bunten Farben und das geht leider oft ins Geld. Besser ist es, wenn man ein bisschen Geld sparen kann und das funktioniert tatsächlich mit so Krepppapier. Ob das funktioniert oder nicht, unsere liebe Jenny, unsere Volontärin <lacht> wird es ausprobieren, weil das aber eine ganz schöne Sauerei ist müssen wir dazu mal die Location wechseln. Ich habe erstmal so ein paar Stücke hier ausgeschnitten, um ähm, eine Strähne damit zu färben, um zu gucken, ob das Ganze funktioniert. Hast du dir eine Strähne ausgesucht, würdest du mir die dann zur Verfügung stellen? Damit das nicht durcheinander rutscht, vielleicht einfach auf der anderen Seite nochmal so einen Zopf machen. Ich lege es mal hier rein. In das lauwarme Wasser. Oh Gott. Cool. Und man sieht jetzt schon, dass da rote Farbe rauskommt. Also bisher sehe ich nur, dass die Farbe jetzt im Wasser ist. <lacht> Nicht im Krepper. <lacht> oh, guck mal, Fahrrad. Wir haben jemanden abgestochen. Ich krieg das irgendwie gar nicht so gut hin, wie ich mir das dachte. Guck mal, es zerreißt. Herrlich. Sehr gut. Wir wickeln da jetzt einfach ein bisschen was rum. Um deine Spitze. Ich lege gleich noch ein zweites Papier da rein. Hier habe ich hab es jetzt ein bisschen schneller gemacht. <lacht> <lacht> Halt nochmal bitte kurz fest. Ich, ich wickel ihn mal ein in Aluminiumfolie. Ich könnte mir aber tatsächlich vorstellen, wenn man das da reinmacht und den Kopf über reinhält, dass das vielleicht auch funktionieren könnte. Ja, oder ich versuche dann. Und dann dass ich die ganzen Spitzen damit färbt. Oder ich wickel da nochmal so die Küche und versuche dann. <lacht> das Ganze soll jetzt 10 bis 30 Minuten einwirken und dann soll die Haarsträhne rot sein. Ich bin gespannt, ob es mhm. klappt bisschen Angst dir weh zu tun, muss ich zugeben. Aber es ist auf jeden Fall rot. Also wie man sieht, die Strähne ist auf jeden Fall schon mal rot geworden. Und jetzt füllen wir das Ganze mal gucken, wie es dann aussieht, wenn es trocken ist. Wir haben jetzt nur eine Strähne genommen, ist eigentlich auch ein ganz cooler Effekt, das ein bisschen durchluschert. Ihr könnt das natürlich auch mit dem ganzen Kopf machen, ja? damit dann äh, das Rot ist, ist so ein leichtes Erdbeerrot. andere geben da viel Geld für aus. Nachteil allerdings ähm, Ihr färbt nicht nur die Haare, sondern auch die Hände und das geht nicht so schnell ab. Aber auf allen glatten Flächen hier im Bad konnten wir alles wegwischen. Man sieht überhaupt nicht, dass wir hier mit Farbe hantiert haben. Und damit viel Spaß beim Nachmachen.